Oh nice, Tobi. Cool. Kann ich von hier aus? Zu weit entfernt. Ja. Hä, kleiner als zwei? Hä? Ja, ich hab, Ich wollte eigentlich eine drei machen, aber ich komme mit meinen Fettfingern immer mhm. auf alle Tasten, weißt du. Okay, alles klar. Ach, das gehörte sogar auch noch mir. Hm. Was denn? Ein Goldnugget. Oh! Oh, ein Goldnugget. Danek. Ja. Mega Danek. Alter, <lacht> Danek. Kleiner gleich zwei. Ja, leck mich Schön, schön. <lacht> nice. Ach, ein Träumchen. Nur für dich eine Pracht will Seh sie bitte als ein Schankerdön. Tief in meinem Herz dunkelst du im Funkeln Das gefällt mir schön, dein Schicht ist so löhn Wie soll ich dir sagen, dass du einfach die Burg bist? Wie kann ich dir zeigen, was du in mir zerbeulst? Will dir immer nah sein, wie schwäch und pfehl werden. Ich hoffe, dass du mich verstehst, wenn ich dir Bohne da. Kleiner Zwei dann zwei. Mega, dann Du wirst immer Döner, komm, lass uns nur zu zwei Drahtieren gehen. Du bist wie ein Bengel und so schmutzig wie ein Lätzchen. Ich kann uns beide schon in der Kirsche sehen. Wie nett du schickst mir SOS mit süßen Füßen. Ich glaub dich so ein Stück, dass du bei mir scheißt. Ich spüle es in mir drin und ich werd's beschießen, weil ich einfach nur noch schinken will. Sag's dir, damit du's weißt. Kleiner 2 Kleiner. Dann ich bei zwei Mega Dancing da, da.